Hast du schon mal von Entrepreneurship auf Deutsch Unternehmertum gehört? Oder vielleicht von Startups, Gründen, Unternehmerinnengeist? Uff, das sind ganz schön viele Wörter und das klingt erstmal ganz schön kompliziert. Aber keine Angst, du musst nicht gleich dein eigenes Startup-Unternehmen gründen. Die Grundlagen für Unternehmertum und das sogenannte unternehmerische Denken kannst du aber auch schon mit deinen Freundinnen in einem kleineren Projekt lernen. Und diese Grundlagen zeige ich dir hier. Ein Schulprojekt oder ein Projekt, das du mit deinen Freundinnen umsetzt, kann auch schon wie ein kleines Unternehmen geführt werden. Aber Moment mal, was macht ein Unternehmen eigentlich genau? Unternehmen können Produkte verkaufen wie Autos oder Kleidungsstücke. Produkte können dabei übrigens auch Software sein, wie zum Beispiel der Videokonferenzdienst Zoom oder eine App wie TikTok oder Instagram. Eine andere Möglichkeit ist, dass Unternehmen Dienstleistungen anbieten. Damit sind Tätigkeiten gemeint, wie zum Beispiel Haare schneiden oder Taxifahren. Und was hat das jetzt mit eurem Projekt zu tun? Wo liegen da die Gemeinsamkeiten? Naja, die Grundlagen sind eigentlich recht ähnlich. Wie in eurem Projekt gibt es auch in Startups oder großen Unternehmen Teams, die sich die verschiedenen Aufgaben aufteilen. Außerdem habt ihr ein Ziel, das ihr gemeinsam erreichen wollt. Zum Beispiel wollt ihr eine App programmieren. So wie auch in einem großen Softwareunternehmen überlegt ihr euch, wer eure Zielgruppe für eure App ist, wie ihr sie erreicht, wie eure Marke aussehen soll, ihr entwerft ein Logo und ein Design und ihr überlegt euch, wie ihr Leute dazu bringt, eure App zu nutzen. So wie die Marketingabteilung in einem Unternehmen. Und natürlich müsst ihr die App auch programmieren. Soweit alles klar? Dann schauen wir uns noch einmal etwas genauer an, welche Form von Unternehmen es gibt. Da gibt es nämlich verschiedene. Gewinnorientierte Unternehmen, Sozialunternehmen und gemeinnützige Organisationen. Nehmen wir mal ein Beispiel. Angenommen, du hast die Idee, mit anderen zusammen einen Foodtruck an den Start zu bringen, aus dem ihr frisch gekochtes, gesundes Essen verkauft. Wäre euer Foodtruck gewinnorientiert, dann möchtet ihr mit dem Verkauf eures Essens vor allem erstmal möglichst viel Geld verdienen. Wäre euer Foodtruck ein Sozialunternehmen? Dann könntet ihr zum Beispiel von jedem verkauften Essen einen Teil einer Initiative gegen Hunger spenden. Es geht also in dieser Unternehmensart darum, selbst Geld zu verdienen, damit das Unternehmen nicht von fremden Spenden abhängig ist. Im Kern geht es aber immer darum, etwas Gutes zu tun. Und jetzt der Foodtruck als gemeinnützige Variante. Ein Foodtruck wäre für einen guten Zweck da, nämlich Menschen gesundes Essen zu kochen, die sich das sonst nicht leisten könnten. Da diese Menschen das Essen ja nicht selbst bezahlen können oder vielleicht nur einen kleinen Teil, braucht ihr andere, die das Bezahlen übernehmen. Zum Beispiel Spenderinnen, die ihr vorher suchen müsst. Du siehst, jedes Unternehmen, egal welche Form es hat, braucht Einnahmen. Warum? Um die Betriebskosten zu bezahlen, also das Unternehmen am Laufen zu halten. Lasst mal überlegen, was könnten die Betriebskosten für den Foodtruck sein? Zum Beispiel der Kauf des Trucks selbst die Küchengeräte, die Lebensmittel sowie ganz wichtig auch das Geld, was die Mitarbeiterinnen als Lohn verdienen. Um Einnahmen zu machen, nehmen Unternehmen also Geld von den Menschen, die ihre Produkte kaufen oder die Dienstleistungen in Anspruch nehmen. Soweit alles klar? Dann jetzt ein kniffliger Fall. Manchmal ist ein Produkt wie zum Beispiel eine App kostenlos und du kannst sie dir aus dem App Store herunterladen, ohne dafür zu bezahlen. Wie geht das? Hier gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten. Es kann zum Beispiel sein, dass es eine kostenlose Version und eine Bezahlversion mit mehr Funktionen gibt. Oft machen Apps auch Geld mit Werbung. Dir wird also in der App Werbung angezeigt und die Unternehmen, die die Werbung schalten, bezahlen Geld dafür. Zum Beispiel könnte Nike Geld an TikTok zahlen, damit dir dort dann eine Werbung für ihre neuen Schuhe angezeigt wird. Dafür kannst du die App dann kostenlos nutzen. Du bezahlst sozusagen damit, dass du dir die Werbung anschaust. Auch bei eurem Projekt solltet ihr euch überlegen, welche Ausgaben ihr habt und wie ihr Einnahmen bekommt. Dann könnt ihr loslegen und euch euer Projekt so richtig bildlich ausmalen. Expertinnen sagen dazu, dass ihr eine Marke erschafft. Eine Marke ist das, woran die Menschen denken, wenn sie den Namen eines Unternehmens hören. Marken sind zum Beispiel Apple, TikTok oder Nike. Wie erschafft ihr denn jetzt eine ganz eigene Marke? Überlegt mal, warum andere euer Produkt kaufen würden also welche Vorteile euer Produkt hat. Am Beispiel Food Truck erklärt, kaufen die Menschen vielleicht bei euch, weil sie gern leckeres und gleichzeitig gesundes Essen mögen. Dann versucht ihr herauszufinden, wer die Menschen genau sind, die bei euch kaufen, also eure Kundinnen oder eure Zielgruppe. Sind sie zum Beispiel in einem bestimmten Alter? Kommen sie aus einer bestimmten Region? Achten sie besonders auf ihre Ernährung? Was fällt euch noch ein? Jetzt wisst ihr, was ihr verkauft, wer eure Kundinnen sind und warum sie bei euch kaufen. Nun müsst ihr eure Zielgruppe nur noch sagen, dass es euch gibt. Dafür kreiert ihr einen Look für euer Projekt, was eure Zielgruppe möglichst gut anspricht. Überlegt euch einen passenden Namen, gestaltet ein Logo und wählt Farben aus. Das macht oft am meisten Spaß, weil ihr hier so richtig kreativ werden könnt. Alles sollte gut zusammenpassen. In jeder Verpackung, in jedem Flyer oder Social Media Post sollte eure Zielgruppe eure Marke wiedererkennen. Wenn ihr daran arbeitet, zeigt am besten eure Entwürfe immer wieder möglichen Kundinnen und holt euch Feedback. So, noch unsicher, ob Unternehmertum etwas für dich ist? Dann kommt hier eine kleine Mutspritze. Um Unternehmerin zu sein, musst du nicht mal erwachsen sein. Zum Beispiel Maya Leinbach. Sie geht noch zur Schule, ist aber auch schon eine sehr erfolgreiche Foodbloggerin. Angefangen hat sie schon mit 14 Jahren. Täglich postet sie auf YouTube und ihrem Instagram-Account fitgreenmind vegane Koch- oder Backvideos. Außerdem verkauft sie ihre eigenen Produkte, ein Kochbuch und eine Gewürzmischung. Nochmal zusammengefasst. Erstens, überlegt, welche Produkte oder Dienstleistungen ihr anbietet. Zweitens, woher kommen Einnahmen und welche Unternehmensart passt zu euch? Drittens, dann gebt ihr eurem Unternehmen eine Persönlichkeit und entwickelt eine spannende Marke für eure Zielgruppe. Und vergesst nicht, sprecht mit so vielen Menschen wie möglich über eure Ideen und fragt nach Feedback.